den wunderschönsten guten Abend. Hallo, hallo, hallo. Schön, dass du da bist. Egal, ob jetzt live oder später im Replay. Schauen wir mal, ob alles funktioniert. Und heute, lasst, heute ist der erste Tag vom TikTok Kickstart. Und ähm, ja, in den nächsten drei Tagen werde ich dir einfach meine Begeisterung, oder ich hoffe es, dass ich dir meine Begeisterung für TikTok mitgeben kann. Alles einfach. Bäm ist... Was soll ich mehr dazu sagen? Es ist Bäm und wir werden etwas klarer und deutlicher darüber sprechen. Jetzt lass mich aber erstmal schauen, ob ich live bin. So, ich sehe, ich bin live. Sehr, sehr, sehr, sehr cool. Ähm, also, in den nächsten drei Tagen werde ich jeden... Nein, also heute um 20 Uhr, morgen um 20 Uhr werde ich live sein. Und am Sonntag werde ich mittags um Uhr live sein. Und wir reden über TikTok. Heute geht es erstmal darum, warum TikTok dir eine großartige Bühne liefert. Warum du aufhören solltest, TikTok zu ignorieren. Und warum TikTok für, gerade für die Menschen, die wirklich bereit sind, tausende Menschen zu erreichen, die einfach spüren, ich will eine große Bühne. Für die ist es einfach perfekt. Es ist einfach perfekt. Ich habe das lange Zeit nicht sehen wollen, nicht sehen können. Ähm, letztendlich spielt es überhaupt gar keine Rolle, warum ich TikTok so lange aus meinem Feld ausgeschlossen habe. In den letzten Wochen habe ich viel recherchiert. Ich habe mir viele, viele, viele Kanäle angeschaut. Ich habe viel, ja, analysiert, äh, weil das einfach, das mache ich unfassbar gern. Und ich sehe da draußen auch so viele erfolgreiche Coaches, die versuchen es irgendwie und haben kaum Likes, haben kaum irgendwelche Interaktionen. Und das ist so schade, das ist so unfassbar schade, dass ich immer wieder denke, Mensch, warum nicht? Warum zeigst du dich nicht in deiner vollen Größe und stehst auch zu deiner Message und dem, was du zu sagen hast? Warum bist du so still bei TikTok und traust dich nicht, vier, fünf, sechs Videos zu machen? Warum fängst du ganz liebevoll wie in der Facebook-Gruppe an? Das ist nicht die TikTok-Sprache. Das ist ja wie, als wenn du auf die Bühne gehst und da sitzt, hallo. Ich bin der und der und wow, lasst uns heute mal ein bisschen was lernen. Leute, das guckt sich keine Sau an. Nicht mal auf der Bühne. <lacht> Nicht mal auf der Bühne. Darum hier meine Bitte. Fang mit TikTok an, aber stell dir TikTok vor, als würdest du auf einer Bühne stehen. Auf einer Bühne, die einfach für dich gemacht ist. Und sind wir ehrlich, Menschen, die auf der Bühne stehen, sind auch Performer. Die wissen, was sie zu sagen haben. Niemand, niemand geht unvorbereitet auf eine Bühne. Niemand. Unvorbereitet meine ich vor allem, dass, also ich rede nicht davon, dass du hier eine fertig geschriebene Rede hast, sondern du weißt, was du zu sagen hast. Du weißt, dass es aus dir rausfließt. Du weißt, dass du Feuer und Flamme bist. Du weißt, dass du für dieses Thema brennst und du weißt, dass du es rüberbringst. Nicht mehr und nicht weniger. Das kann sein, dass du deine Rede vorbereitest. Es kann aber auch sein, dass du wie ich bist und einfach sagst, ich lasse es durch mich durchfließen und dann erzähle ich dir ein, zwei, drei, fünf Stunden, alles das, was du brauchst, bis ich leer bin und du alles hast, was du brauchst. Der Weg dahin spielt gar keine Rolle, aber TikTok ist genau das, deine Bühne. Deine Bühne. Und jetzt stell dir doch einfach mal die Frage, was würde es für dich bedeuten, wenn du die Bühne betrittst und du stehst da und fängst ganz klein und zart an zu sprechen Bei TikTok ist es so, dass sie dich einfach wegtun. Bäm, bist du weg. Das darfst du natürlich gerne immer mal wieder reinmachen, rein wenn du auch einen gewissen Bekanntheitsgrad hast. Dann darfst du auch drei Minuten Videos drehen, darfst du immer mal wieder zwischendurch machen. Natürlich. Aber wenn du anfängst, deine Bühne aufzubauen und dein Publikum, deine Halle zu füllen und... Am Anfang sind zwei Menschen da, dann sind zehn Menschen da. Und nach vier Wochen sind es 500 Menschen und nach einem halben Jahr sind es 30.000 Menschen. Das macht was mit dir. Das macht was mit dir. Das, da passiert ganz, ganz viel mit dir. Darum meine Empfehlung, wenn du TikTok nutzt, stell dich darauf ein, dass du dir eine große Bühne baust. Eine Bühne, wo 30 und 100.000 Menschen hervorpassen, Menschen, die dir zuhören. Ja. Menschen, die an deiner Message interessiert sind. Und das ist kein Kuschelkurs, den du da fährst. Das ist etwas, da kannst du die Welt verändern. Die Welt der Menschen, die dir zuhören. Also nimm TikTok doch bitte, bitte, bitte endlich ernst genug. Hör auf, dir zu erzählen, ja, das ist ja nur die Plattform für bla, bla bla bla bla Nein, es ist eine Plattform für jeden. Und vor allem, und das ist das, was ich wirklich liebe, ist es, das, dass du, wenn du gute Videos machst, und es dauert am Anfang vielleicht einen Moment, und das ist völlig okay, aber wenn du gute Qualität lieferst, kommen die Menschen auf dich zu, die Menschen schauen dir zu, die Menschen hören dir zu und sie folgen dir und sie teilen deine Message und sie sind präsent und sie interagieren mit dir. Das heißt, du baust auf eine wundervolle Art und Weise, weil du eben auch bei, du wirst nicht nur deinen Followern angezeigt, sondern du wirst wild fremden Menschen angezeigt. Es ist wie am Anfang einer Ad, wenn, ähm, wenn du erstmal schauen musst, hey, was ist denn da, was läuft denn da, ähm, wie kann ich die noch optimieren? Nur, dass du dich einfach wahnsinnig schnell ausprobieren kannst und merkst, hey, was läuft denn richtig, richtig gut und was läuft eher weniger gut? Und dann kannst du sofort optimieren, zwei, drei Tage und du optimierst neu und dann schaust du nochmal und du optimierst sofort wieder. TikTok ist rasend schnell. Und das ist ein ganz großer Vorteil. Und auf der anderen Seite natürlich auch ein wahnsinniger Nachteil. Aber, aber, aber, aber, und das ist das, was ich... also Ich sage ja, TikTok-Fan, durch und durch. Ähm, du verbindest TikTok natürlich mit Instagram, mit Facebook, mit deiner Website, wie auch immer, was dein Ziel ist. Und du solltest bitte, bitte, bitte niemals mit TikTok starten und kein Ziel haben. Nicht, wenn du es fürs Business machst. Wenn du es privat machst, go for it. Wenn du es fürs Business machst, geh mit einem Ziel da rein. Wo möchtest du deine Leute, deine Community letzten Endes hinführen? Und das kann sein, dass du sagst, hey, bitte, bitte, bitte, bitte. Nein, ich sage natürlich nie bitte, bitte. Das ist klar, ihr macht es immer auf wunderschöne, lustige, interessante Weise. Ähm, ladet sie auf die Website ein und nichts mit ähm, solchen langen Sätzen und Namen, das meine ich nicht. Ich habe zum Beispiel bei Frau Glück ist es einfach www.frau-glück.com, fertig. Da suchen die Menschen bei Google nach. Aber ab 1000 Follower kannst du natürlich auch verlinken, also easy peasy kannst du auch machen. Ähm, du kannst sie zu YouTube, du kannst sie zu Instagram holen, also Mach dir einen Plan! Ist natürlich auch das, was du im TikTok Queens Club lernst. Wir bauen deine Bühne auf. Es ist so schade, wenn ich sehe, dass großartige Coaches, die wirklich erfolgreich sind, seit einem Jahr rumeiern und nicht vorwärts kommen auf TikTok, weil sie nicht erkennen, welches Potenzial da drin steckt. Ah! Shit! Was ist das? Also, für heute merkt dir, TikTok ist die Bühne für dich. Eine Bühne, auf der du performst. Eine Bühne, mit, auf der du eine Message verbreitest. Eine Bühne, wo die Menschen dich feiern dürfen. Das ist kein Kuschelkurs wie in einer Facebook-Gruppe, wo, ja, wo wir uns alle lieb haben und umarmen. TikTok ist wirklich Performance. High Performance. Setz auf Qualität, nicht auf Quantität. Ich habe beides getestet. Vergiss es. Vergiss die Quantität, das ist für ein... Vergiss es einfach. <lacht> Vergiss es einfach und fang gleich qualitativ hochwertig an. Hau die BAM-Message raus und ähm, ja, bau dir deine eigene Bühne und... Wie du das machst, also was du da wirklich aktiv für tun kannst, um deine Bühne zu bauen, um deine Bühne zu bauen. Nicht meine und nicht die von irgendjemand anders, sondern du hast eine ganz eigene Energie, du hast eine ganz eigene Message. Heißt, wir gehen, du gehst mit, ähm, mit einer Energie daran, die ist so, die darfst du vorher fühlen und ich führe dich im TikTok Queens Club, führe ich dich genau dahin. Denn ja, das ist ist die Vorbereitung. Und die Vorbereitung ist wichtig. Sie ist wichtig. Lass sie nicht außer Acht, damit du wirklich alles aus TikTok rausholen kannst, ohne dich ewig abzumühen. Braucht kein Mensch, hat niemand Bock drauf. Also fang einfach an, TikTok als deine Bühne zu betrachten. Und wie du deine Bühne aufbaust. Also wirklich, wir fangen an, an der Pike an, was sind die Fragen, was ist das, was du noch draußen willst, etc., etc. Das ist ein ganzer Fragenkatalog, den du für dich beantworten darfst, damit du wirklich drin bist, damit du weißt, worauf es wirklich ankommt. Und dann wirst du auch schnelle Erfolge erzielen. Dann wirst du wahnsinnig schnell Follower gewinnen. Dann wirst du Interaktion kriegen. Dann wirst du, <lacht> du wirst Menschen triggern. Und das ist gut so. Das ist fantastisch. Dafür ist TikTok doch perfekt. Und du wirst Menschen erreichen, die du hier auf Facebook und auf Instagram gar nicht mehr erreichst. Weil du eben das Potenzial von TikTok komplett ausnutzt. Komplett von der Pike an, da wo du wirklich sagst, ja, ja, ja, ich brenne für mein Thema. Nicht umsonst benutzen große Firmen auch TikTok, weil es notwendig ist, weil es in Social Media das Medium gerade ist. Geh weg von dem Gedanken, TikTok ist ein Teenie-Musik-Tanz-Ding, ist es nicht mehr, schon lange nicht mehr. Das Schöne ist, dass es viele noch nicht erkannt haben. Und dann fangen sie an, wie auf Facebook zu reden und wie auf Instagram zu reden und dann läuft es eben gar nicht. Mach es gleich richtig. Mach es gleich richtig. Und ich kann nicht wirklich nur einladen, bau dir langfristig eine Bühne für 100.000 Menschen und mehr. Einfach, weil du es kannst, weil du es willst, weil du dafür brennst, weil du die Welt dieser Menschen verändern wirst. Jeden Tag, wenn du es einmal durchziehst. Und ich helfe dir unfassbar gerne dabei. Komm in den Queen's Club, oben ist der Link. Du kannst dich noch reinbuchen. Bis zum 14.07. sind die Türen geöffnet, danach ist es erstmal geschlossen. Und sieh das Potenzial in TikTok. Schau dich um. TikTok ist grenzgenial. Was da nicht alles funktioniert, also es funktioniert eben alles, genau das ist der Punkt. Wenn du aufhörst, dich zu begrenzen, wenn du aufhörst zu denken, ich muss jetzt irgendwelchen Trends nacheifern oder, oder, oder, das musst du alles nicht, das kannst du. Für mich ist das nichts, ich kriege diese community sache einfach nicht auf die Reihe, ist nicht meins, ähm, muss es aber auch nicht. Ich persönlich will meine Bühne haben. Für Frau Glück ist TikTok das Ding, eine Bühne. Eine Bühne, die jetzt langsam bereit ist für 10, 20, 100.000 Menschen. Bist du auch bereit? Dann eier gerne weiter rum, mach alleine, versuch es alleine oder lerne einfach. Ich habe mich in den letzten Wochen und Monaten Stunde um Stunde um Stunde mit TikTok beschäftigt, weil ich es einfach so geil fand und so, also ich finde es immer noch geil, logisch, sonst würde ich hier nicht sitzen. Und du kriegst alles, was ich gelernt habe, was ich ausprobiert habe, meine Fails, alles, was irgendwie da ist und was ich gelernt habe, kriegst du in dem, in dem Kurs rein. Der Kurs startet am 15. bzw. du kriegst gleich alle Inhalte und kannst direkt loslegen. Also das heißt nicht, du musst ja noch ewig rumeiern, sondern du kriegst alles auf einmal, hast lebenslangen Zugriff und ich kann nur sagen, lass uns loslegen, lass uns die TikTok-Queens werden, weil es geil ist, weil es toll ist und weil es wirklich ah, die große, die große, große Bühne ist. Link findest du oben und wenn du noch Fragen hast, immer her damit, ich freue mich. Und ansonsten, hab einen wunderschönen Abend, morgen um 20 Uhr sehen wir uns hier zum zweiten Teil und dann geht's weiter mit TikTok, Kickstart und ähm, ja, bis morgen.